Ich bin in Guadalajara angekommen. Ich will mich damit auf die letzten Kilometer einmal schauen, oh, wie weit zu meinem Hostel. Ist ganz schön verkehrt da, warm ist auch. Das ist ein anscheinend ein Zug, gesehen habe ich noch nicht, aber der ist jetzt einmal über mir gefahren. ein bisschen geschreckt, weil es momentan ein bisschen Lärm gemacht hat. Ja, ich habe jetzt einen Hostel für 7 Euro die Nacht, ein bisschen heikel, ah, Wird sicher spannend oder spaßig, aber die haben doch Terrassen, soll ja ziemlich im Zentrum sein. Und am Parkplatz ist auch noch dabei, so grün. Ja, das sind noch die letzten Meter bis zum Hostel. Ich äh, bin mir nicht sicher, ich glaube im Stadtzentrum ist das nicht. Aber ist egal, ich werde jetzt einmal ankommen, werde mal ein bisschen relaxen, werde mal einen Kaffee trinken und dann, äh, ja, dann nicht die Frisur und dann nicht das den Holm. Ah, der ist nett. da, ist ein Totenkopf. Ja. Äh, jedenfalls. Ja, war eine lebensreiche Fahrt da oben, die 250 Kilometer. Mein Fazit ist, ich muss mir jetzt irgendwas um was kümmern, dass ich einen anderen Sattel dafür mache, weil mir tut der Hintern so weh, ich hab's keine Ahnung. Ich fahr alles mit so einer Radl -Unterhosen. Aber das hilft nichts. Der ist so schmal, der Sattel. Und... Oh. Ja, jedenfalls. Das ist das einzige was mir ehrlich gesagt ein bisschen probleme bereitet ist mein Hintern da tut mir so weh so, schauen wir mal wie das Hostel ausschaut naja muss man schlau machen Jedenfalls so, schaut es noch nach relativ guten Gegenden aus sagen wir mal so also, da grün Aha. Dieses nicht. Die nächste darf. So. da. So. Das da vorne jetzt sein, oder? Jo, ich glaube schon. Und oder? Eigentlich sollte man sich den Namen merken, ge? wo man... Ja, aber ich glaube, das hat so ausgeschaut. Und wenn nicht, Casa Colores. Steht doch irgendwo an, oder? Ja, wird schon passen. Also, Ich hänge euch da ein paar Fotos an vom Casa Colores in Guadalajara. Uh, echt eine wundervolle to Tochterrasen und es mit den Wandmalereien und so ist alles sehr stimmig, sehr formfroh. Also es ist alles vorhanden, es ist sauber, die Betreiber sind sehr nett und ja, es war echt ein toller Aufenthalt da, also ich bin dann insgesamt sechs Nächte geblieben und ja, also gibt es nichts auszusetzen, also wenn sie in Guadalajara ein Hostel sucht, in der Nähe von Chapa Quebec, dann Unbedingt das Casa Colores. Ja guten Morgen, ich bin Thomas von Thor'sWorld. Ich melde mich da aus Guadajara. Guadajara, ja, so irgendwie. Und mache heute einen Tagesausflug zu den Pyramiden von Techatlan. Teichetlan. Ich verlinke es euch auf alle Fälle in der Beschreibung unten. Und ja, ich bin schon neugierig, es sind die. Also, ich, was ich immer sagen ablassen, sind das die einzigen runden Pyramiden der Welt. Äh, sind jetzt nicht riesengroß, aber was ich so im Internet gesehen habe, bis jetzt schauen die recht cool aus. Also, ja, bleibt dran. Schauen wir es uns gemeinsam an. Äh, und, ja, viel Spaß dabei. So, die heißen Guachimontones. Benvenidos. Ben Willkommen in Guachimontones. Ah, oh, das ist offen. Schaut auch recht gut aus. Habe ich jetzt Eintritt zahlen müssen. Schon eine Gefühle. Buenos dias. Buenos dias. Gracias de ingreso es de 30 pesos por persona si sí. maestro o estudiante pagaría mitad mostrando alguna credencial si sí. estudiante o maestro no no, no estoy tu vecchio tu old oh, okay. <laughs> bienvenido de dónde nos visitan eh Austria. Austria. Bien. Sir. bienvenido a México ya gracias <laughs> So he makes statistic for where the people coming from. He's doing statistic for the okay. people where they come from. I don't understand It's okay. <laughs> uh, if you need information, yeah, inside to the museum we have information on English, French, or Spanish. Okay, perfect. Okay. And parking yeah. everywhere. Mm -hmm. Yeah. Gracias. Das ist wieder mal ein netter Empfang. Oh, da ist ein Kollege. Das ist aber die X, weil der hat nur die Zusatzscheinwerfer drauf, sonst ist es das gleiche Motorrad. Da habe ich jetzt eine super Führung kriegt da drinnen, weil ich gefragt habe, ob sie englischsprachige Unterlagen haben. Und dann hat, mich Marcello, der, ich, Carsten, hat mir Marcella glaube ich, geheißen, hat man alles erklärt. Der hat gerade wie ein Zug, aber hat mir extrem viele Informationen gegeben. Das ist jetzt zum Beispiel so, wie die Häuser damals ausgeschaut haben. Äh, ja, und ich würde sagen, ich erkläre euch dann ein bisschen was wenn vor Ort bei den Pyramiden. Ja, ich stehe da jetzt vor der Mittleren. Pyramide, es gibt da drei Pyramiden, wovon zwei freigelegt sind, also die mittlere da. Dann da unten müsste die kleinere sein. Die sieht man aber nicht, da gehe ich erst runter. Und die größere ist da hinter irgendeinem Erdhügel. Ich vermute fast, dass es der da sein wird. Äh, versteckt. Die legen sie nicht frei, weil die soll nicht mehr vollständig sein. Und äh, ja, die, haben sie, die Steine haben sie für den Straßenbau teilweise verwendet. Ja, mich haben jetzt erklären lassen, dass das ein ganz funny Fact ist. da, Die Pyramiden haben alle in der Mitte oben ein Loch, da haben sie einen Masten reingestellt und haben äh, quasi Bulldancing betrieben als Zeremonie. Und die Grundfesten da, was man sieht, äh, die sind alles die Grundfesten gewesen für diese typischen Häuser, die ich vorher schon gezeigt habe. Also da haben sie auch Replika aufgestellt, das habe ich vorher schon äh, quasi im Video. Ja. Die Population der da waren 40 ungefähr 40.000 Leute und im Prinzip ist es so, dass die Pyramiden benutzt worden sind nach Rang. Das heißt, je niedriger der Rang, desto kleiner die Pyramide, je höher der Rang, desto größer die Pyramide. Und die haben dann da im Umland quasi auch klebt und je näher, dass sie zum Tempel, quasi zu dieser Kultstätte da haben, desto höher war der Rang auch. Das ist auch recht interessant. Und der See unten, der man da durchschimmern sieht, da unten ist er, äh, ist ein bisschen schwierig zu sehen. Der war früher größer, der ist ums ganze, um den ganzen Hügel herumgegangen und die haben schwimmende Gärten quasi gemacht gehabt und haben das ganze Jahr damit eine Essensversorgung gehabt, weil sie nicht von der Regenzeit abhängig waren und so die ganze Zeit Pflanzen züchten haben keiner. Und noch ein funny fact ist, dass der Vulkan, der da hinten drauf ist, heißt ja Tequila. Und Tequila heißt eigentlich äh, scharfer, scharfer Stein oder so übersetzt. Und jetzt lasse ich auch, was der Unterschied ist zwischen Mezcal und Tequila. Es ist eigentlich das gleiche, nur darf man nur Tequila nennen, weil man aus dem Gebiet da produziert. Also, das ist ein namensgeschützt. Ja, eigentlich schon sehr interessant. Die Gegend ist voll schön. Es uh, ist eine ziemlich ruhige Gegend da. Die Dörfer unten schauen voll cool aus. Ich werde da jetzt da frühstücken gehen. Jetzt geht ich da noch zu kleinen Pyramiden runter. Und ja, also ich muss sagen, das ist auf alle Fälle Ausflugsziel wert. In der Nähe von Guadalajara unbedingt die Pyramiden anschauen. Die runden Pyramiden. Also und rund sind sie, weil sie quasi uh, ein Maiskorn Nachböden oder Maiskolben, das heißt im Prinzip die Pyramide an sich ist das Innere des Maiskolbens, der Ring rundherum äh, so quasi das Korn nachböden. Ja, das haben die Forscher da herausgefunden. So, das war jetzt ein netter und aufschlagsreicher Besuch da bei den, Pyramid, bei den runden Pyramiden und jetzt geht's. Opa ins Dorf darunter, nach Döckertlern. Und jetzt gibt es ein gutes Frühstück. Ich habe vorher schon im Markthalle gesehen. Ich glaube, ich werde mich da jetzt reinsetzen. Ich habe wieder mal äh, das Frühstück quasi gecancelt. Es ist schon Mittag. Und werde jetzt da ausgiebig lunchen oder branchen. Ja, das Wetter ist ein Hammer und die Umgebung da ist einfach voll Schein. also ist wirklich eine wunderschöne Gegend da. Naja, jetzt bin ich schon neugierig, was wir jetzt zum Frühstück, jetzt gut zum Frühstück, wir gut ist zum Frühstück kriegen werden. Ja. Mmh. Lecker lecker! Das ist echt ein nettes Waldschapterl da. So war jetzt die Markthalle, ich glaube die war da drüben. Mm. Da ist der Kirchplatz drinnen. Das schaut auch voll aus. Schaut euch wie schön das da banan ist. Das ist echt. Ich hoffe, dass der die Magdalena offen hat, aber normalerweise schon. Die sperren erst meistens am Nachmittag zu. Ah, wo war das jetzt? Mhm. Hunger, Hunger, Hunger! Da vorne ist der Hauptplatz. Da was habe ja. Das Stand kann mich noch erinnern. Ja, genau. Da sind die WC-Anlagen geöffnet. Schaut euch, wie gemütlich der Park da ist. Die Lufttemperatur ist total angenehm. Ich schätze es hat so 26, 27 Grad. Da im Schatten sitzen. Die Selle baumeln lassen. Das kann was. Und da war jetzt da die Markthalle, glaube, oder? Jetzt da wieder mal einbauen. Ich gehe da vorne rein. Da, die Immobilie wäre günstig zu erstellen. Na, wo war denn das jetzt da? Bin ich bin ihn da vorher vorbei vorbeigekurvt Fahren wir halt einmal um einen Block Ah, der Neutralen erwischt Ja, da bin ich vorher raufgekommen Ah, okay, das ist schon zu da. Oder? oder? Na, da. So, und da geht's jetzt rein. Es ist ganz schön loslos in der Frühstückshalle Mmh Das sieht ja gut aus, oder? Und mm. da kriege ich jetzt mein Frühstück, die gleiche Kauch Das gute Frühstückseier Und dann irgendwas mit Bohnen Ähm Wir essen jetzt schnell Richtig lecker aus Kaffee und Brot. Ja, es war echt ein wundervoller Tag beim tech das dann ausklingen lassen, bin dann am also zurück nach Guadalajara gefahren. Und war echt ein wunderschöner Tag bei den Pyramiden, bei den runden Pyramiden. Also, ich kann es jedem empfehlen, dass er da einen Tagesausflug hin macht. Oder im Vorbeifahren das mitnimmt. Ja, auf alle Fälle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt mir treu, abonniert meinen Channel und ja ich würde mich freuen, wenn es mal beim nächsten Video wieder zuschaut Also, viel Spaß Euer Thomas von Dorsworld.